unserem windno geht es um das Thema flüssiges Eis zur Kältespeicherung. Wir haben jetzt ein neuartiges Verfahren zur Eiserzeugung entwickelt, bei dem das Eis durch die Verdampfung von Wasser am Triebelpunkt entsteht. Das ist ein sehr effizientes Verfahren und es entsteht ein Eis, was pumpfähig ist. Deswegen nennen wir das auch Flüssigeis. Was ich sagen kann, ist, dass die Eiserzeugung mit diesem Verfahren für sich genommen einen höheren Wirkungsgrad hat als die bisherigen Verfahren. Roundabout 30 Prozent ist die Effizienz mit diesem Verfahren höher. MoCo ist eine Shared Mobility-Plattform, die es einem Stadtwerk erlaubt, innerhalb von vier Wochen selbst zum Sharing-Anbieter zu werden. Moco sollte man nutzen, weil man durch das Thema Mobilität eine ganz neue Art von Kundenbindung hat. Man gewinnt Neukunden, man behält Bestandskunden, man macht E-Mobilität erfahrbar. Mit zwei Klicks kann ich Fahrzeuge in meiner Region verfügbar machen und habe dann den Schlüssel zum Fahrzeug auf der App. Ein großes Unterscheidungsmerkmal von MoCo zu anderen Anbietern ist, dass der Energieversorger die Kundenbindung hält. MoCo liefert eine Infrastruktur, Hardware, Software, Kundenservice, macht sie innerhalb von vier Wochen zum Sharing-Anbieter. Und das Wichtige ist eben, dass Sie die Datenhoheit, die Servicehoheit haben. Sie können Ihren Kunden einen Service anbieten. MoCo ist lediglich der Dienstleister im Hintergrund und Sie sind der Serviceanbieter in Ihrer Region. Machen Sie E-Mobilität erfahrbar in Ihrer Region. Wir haben Offline-Bezahlverfahren entwickelt, wir zeigen das hier in dem Case Prepaid-Strom. Wir rufen die App auf, wir werden jetzt aufgefordert unser Konto wieder aufzuladen und hier in dem Demonstrator ist so eingestellt, dafür kaufen wir 50 Kilowattstunden Startguthaben. Jetzt übertragen wir das, Wird das Klacken fließt jetzt wieder der Strom. Also Riesenvorteil für die Stadtwerke. Das Verfahren, was wir haben, ist universell einsetzbar. Es ist das erste Mal, dass wir an der ASE-Veranstaltung teilnehmen. Man hat so einfach die Gelegenheit, einen intensiven Austausch zu führen. Und ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, viele Köpfe an einem Ort zu treffen, zu vielen Stadtwerken einmal Kontakt aufzunehmen und ein Netzwerk zu stricken, äh, zu, zu dem man sonst gar keinen Zugang hätte. Wie, wie Netzwerke aufgebaut werden welche Wirkung die entfalten können, fand ich top. Aus unserer Sicht sollte man dabei sein, weil es eine unheimlich gute Gelegenheit ist. Und eben diesen Kontakt herzustellen. Gerade wir als Startup, die wir ja nicht so bekannt sind in der Branche ja, und nutzen solche Veranstaltungen, ja, dass wir Gelegenheit hatten, das hier auch live unsere Lösung, nicht nur in der Theorie am Bildschirm, sondern auch mal live zu demonstrieren. Das hat alles gut geklappt und auch die Resonanz aus dem Zuhörkreis hat gezeigt, dass wir da ein Produkt haben, was auch beim Teil der asef stadtwerke auf offene Ohren trifft. Alles Gute, viele äh, energetische und erfolgreiche weitere Jahre im Netzwerk. Also, was wünscht man zum Geburtstag alles Gute?